Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ina und ich zeige dir, in welche zwei neuen Aktien ich investiert habe für mein Portfolio. Ich bin schon sehr aufgeregt und ungeduldig, sie dir vorzustellen, damit auch du noch schaffst, bei diesen niedrigen Preisen zu investieren. Falls weißt du mich noch nicht kennst? Ich bin inner und investiere kurzfristig nach der vca strategie und erziele mindestens 15% durch die Volatilität. Es geht bei mir in der Strategie immer um das Geld zu maximieren. Mein Ziel ist es, eine Million Euro durch Aktien und Kryptos zu erreichen und ich halte mich an Prinzip der Geldverdoppelung. Lass mir dein Abo und aktiviere die Glocke, darüber freue ich mich sehr. Und bevor ich starte, noch ganz kurz daran zu erinnern, das ist keine Anlageberatung. Du solltest selbst immer recherchieren und entscheiden, bevor du in Aktien investierst. Strategisch gesehen muss man Aktien günstig einkaufen. Dann, wie du weißt, die Rendite wird beim Kauf gemacht. Und ich lege los mit meiner Investition vom 19. Januar habe ich Dell-Aktie gekauft. Ich habe zwar hier das zweite Entry reingeschrieben, ist aber fast wie erste, denn die ersten zwei Aktien habe ich irgendwann in der Vorgeschichte vorletztes Jahr, letztes Jahr gekauft. Die sind insofern nicht relevant, weil die Posten so klein sind. Aber jetzt im Januar habe ich meine Strategiekriterien geprüft. Zur Erinnerung, die sind noch einmal, es muss ein Aktienwert sein, das nicht nach Null gehen kann. Und das ist mit der Dell-Aktie der Fall für mich. Es ist eine Wachstumsaktie und ist eine volatile Aktie. Das zweite Kriterium ist, ich habe mir den höchsten Punkt ausgesucht. In dem Fall ist das der Preislevel bei 50,27 Euro gewesen und habe mir dann angeschaut, wie viel die Aktie zu dem 19. Januar bereits im Preis ähm, verloren hat. Das waren über minus 26 Prozent. Und das ist für mich ein Indiz genug, um in die Aktie einzusteigen. Das weitere Kriterium ist, eine Investmentsumme zuzuweisen. Ich habe mich festgelegt, wie viel ich investieren werde in diese Aktie an diesem Preislevel. Und dann habe ich die Aktie mit einer Limit-Order gekauft. Und zwar bei dem Preis 36,56 Euro pro Aktie. Jetzt warte ich die Rendite von 15% ab. Und werde sehen, wann sich die Aktie dann erholt. Nach dem heutigen Stand ist der Kurswert schon bei 38,28. So, jedenfalls teile ich hier an der Stelle mit dir meine, meinen Aktienwert. Die zweite Aktie ist von Silvergate. Das ist ein Finanzunternehmen, das aber mit Kryptowährungen und Kryptomarkt im Zusammenhang steht. Silvergate ist für mich ein sehr gutes Unternehmen, was gerade gelitten hat in der Phase von Bitcoin-Kursverlust und auch allgemein Aktienmarkt. Und sie, die Aktie ist aus einem Finanzdienstleistungsbereich, die in den USA angesiedelt ist. Ich habe sie hier gekauft über meinen Broker de Giro und Mal ganz kurz zu den Kriterien, die ich dafür anlege, um eine Entscheidung zu treffen. Die Aktie gibt es schon länger. Die Aktie hat im Wert ziemlich viel verloren, fast über 90%. Das ist das zweite Indiz, das erste Indiz, dass dieser Aktienwert nicht nach Null gehen kann. Und den höchsten Punkt, den ich dafür ausgewählt habe, das war tatsächlich der Punkt, ähm, den der Kurs erreicht hatte, am 15. November, also praktisch vor dem, vor dem Crash, vor dem bärischen Markt, äh, 2021 bei 216 Euro. Die Aktie, ich meine jetzt bei, bei dem Verlust am Wert fast über 90% steht sie bei 16 Euro. Da sind die Chancen wirklich sehr gut, dass sie sich irgendwann wieder hocharbeitet. Es ist eine Aktie aus der äh, kurzfristigen Strategie. Und ähm, ich habe die Investmentsumme zugewiesen und habe über eine Limit-Order bei der Giro für 16,75 Euro gekauft. An dem Tag stand der Kurs höher, aber zu meinem Glück kehrte die Aktie zurück in den Wert und kaching habe ich meine Limit-Order ausgelöst, beziehungsweise die Giro. Und jetzt habe ich die Aktie in meinem Portfolio. Sie hatte schon mal 10% zugenommen gehabt, momentan ist das jetzt der Tageswert auch gar nicht so relevant. Das wird ja sicherlich ein paar Tage dauern. Ähm, jetzt ist sie ein bisschen im Kurs gefallen. Das ist der Klassiker. Aber das kennt man bei den Investoren, beziehungsweise die kennen sich damit aus. Das beeindruckt mich doch nicht. Jedenfalls, wenn die Aktie auf 15% Rendite angestiegen ist, werde ich sie verkaufen und meine Renditen kassieren. So mache ich das mit der kurzfristigen Strategie. Meine dritte Investition, die ich getätigt habe, ist Nachkauf von Bitcoin. Und zwar, ich habe den Bitcoin zu dem Preis von 21.263 Euro nachgekauft. Und hier gilt nicht die Aktienstrategie. Hier habe ich ähm, Krypto-Cost-Average-Strategie. Angewendet. Deshalb siehst du hier auch unterschiedliche Levels. Von dem höchsten Punkt, von den fast 60.000, ist der Bitcoin am Wert etwas über 30 Prozent, also fast äh, 70 Prozent verloren. Hier an diesen Punkten, da habe ich nicht investiert, musste ich jetzt erstmal ein bisschen andere Ausgaben tätigen und hatte schlichthin einfach nicht die Kohle dafür. Jetzt habe ich aber nachgekauft und den Bitcoin Durchschnittspreis verlängert und wie du siehst hier an dem Indikator kehren die große Kryptowale in den Markt und heben den Kurs hoch nach oben, was mir ganz gut auch in meine Pläne reinspielt. Ja, die Rendite wird beim Kauf gemacht und das zu wissen ist ein Erfolgsgeheimnis. Apropos Erfolgsrezepte: In meinem nächsten Video möchte ich dir sagen, ob ich diese fünf Aktienwerte, die Flo Farel, der kurzem Aktienmillionär geworden ist ähm, und vorstellt in seinem Video, ob ich sie für meine kurzfristige Strategie auch nutzen würde. Also ich werde in meine Analyse einsteigen und sagen, ob sie taugen oder nicht taugen innerhalb von einem Jahr ähm, für Rendite in meinem Portfolio zu sorgen. Ich habe vor, immer mit meiner Strategie das Geld zu maximieren und da möchte ich mit meinem Auge auf diese Werte eingehen und die Aktien prüfen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du das nächste Video von mir nicht verpasst. Ich investiere im vierten Jahr. Und letztes Jahr habe ich über 526% Rendite mit meinem Portfolio gemacht. Hier ist ganz kurz mein YouTube-Kanal eingeblendet. Ich wünsche dir, bleibe Profit und erfolgreichen Recherchen fürs Maximieren vom Geld. Bis demnächst im neuen Video, ich freue mich schon.